Jetzt geht's los mit Filmen. Ach du Scheiße, ich bin mir war nicht hübsch gerade gemacht. <lacht> <lacht> <lacht> Lippi hat mir gerade einen Auftrag gegeben, ihm einen Gnadenstoß zu geben. Nee, das macht er mal lieber selber. Aber der ist halt, halt gerade zufällig bei mir zu Besuch und da hat man äh, das Thema gehabt, ob dann jetzt Solarschicht, also Solar. Solarschicht, ich Solarsch bin noch, <lacht> das halt durch den Wind jetzt, ne? Ähm, Dünnschicht Solarzellen. ne? Bei, ob man bei denen unbedingt ne, diese Eingangsdiode hier hat. Ne, es gibt da so einen Mythos, der besagt, dass dann die Solarzellen, wenn es nachts ist, unsere Batterien leer zutschen. Hm. Und das haben wir jetzt einfach mal getestet. Übrigens, liebe Grüße an Robert, ich bin jetzt erst dazu gekommen, das mal zu testen. Das ist von Eflose. Ah, Eflose. Hat uns mir den Tipp gegeben. Aber ich habe es wieder mal nicht geglaubt. Und jetzt haben wir... Wichtig ist halt, in, in, hier haben wir 16 Volt-Panel und wir gehen mit 6,8 drauf, um das jetzt mal zu simulieren für unsere äh, Dünnschicht und 12 Volt. Also wenn ich jetzt hier rangehe, passiert gar nichts an der Voltzahl. Und gar nichts, hier, hier oben, oben haben wir Ampere Meter. Wir Ampere -Meter. Finden, Im 5 mA Messbereich, da zuckt sich die Nadel absolut kein bisschen. Ne? 5 mA nichts. Messbereich, Ne, im 25 mA Messbereich liebe ich immer. Wir gehen jetzt nochmal in 5 mA Messbereich. Aber selbst da, das ist gute dritte der Nein. Nein, es zuckt da sich gar nichts, es zuckt sich gar nichts nach wie vor. Also das funktioniert doch ohne Diode. Also ist dieses Dünnschicht zumindest, jetzt haben wir leider kein Polykristallin da, um, das, um den gleichen Vergleich zu machen, aber zumindest uns hat ja interessiert, ob wir bei unseren äh, Dünnschicht Solarzellen die Diode weglassen können oder nicht. Und das Können wir weglassen? <lacht> ja. Mein Solarvideo ist falsch. <lacht> So entwickelt sich dann alles nach und nach. Danke E Flose, würde ich sagen. Danke oder? Robert. Ja. <lacht>